In diesem Video lernst du, wie du einen USB-Stick, einen Flash-Drive, wie er auch genannt wird, umbenennst, so dass er auf den ersten Blick äh, als einer erkennbar ist. Ich empfehle dir grundsätzlich, den Stick, wenn immer möglich, schon außen anzuschreiben, mit einem permanenten Filzer, den du bei der Lehrperson ausleihen kannst. Sollte das nicht der Fall sein, wenn du das nicht gemacht hast oder falls die Schrift mh, verwischt wurde, nicht mehr lesbar ist, Kannst du das auch digital machen. Ich nehme hier das Beispiel von diesem USB-Stick, der mit LL2, Lernlandschaft 2, beschriftet ist. Ich kann entweder hier draufklicken und jetzt klicke ich die Enter, drücke ich die Enter-Taste, die dir in Word eine neue Zeile gibt. Ich klicke, ich benenne es zum Beispiel ans muster Es gibt auch eine Alternative hierzu. Ich kann den Stick auswählen und dann die Tasten Command gedrückt halten und I für Information oder Infos. Das ist eigentlich dieser Kurzbefehl hier. Hier kann ich den Stick auch umbenennen unter Name und Suffix. Ist ein bisschen komplizierter. Der Vorteil hier ist, ich sehe gleich wie viel Platz, dass ich noch auf dem Stick frei habe. Hier noch etwas mehr als die Hälfte.